Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es wird Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Heute zeige ich euch, was wir für einen Greenscreen gekauft haben. Ihr seht, hinten im Hintergrund steht schon einer. Das ist ein einfacher Hängender mit einem Einbein. Ich habe aber noch einen besorgt mit äh, zwei, äh, einem Doppelstativ, also rechts und links. Bein und oben einer Stange und den würde ich euch heute gerne vorstellen. Ja, ich bin heute leider alleine. Die Isa hatte keine Zeit und kümmert sich gerade darum, um unsere Einträge bei Instagram, Facebook und äh, Twitter und so weiter äh, hinzubekommen. Ja, und äh, jetzt äh, versuche ich mal diesen netten Green Screen hier zu holen. Ihr seht hier vorne Ah, hier seht ihr seht wie nur meine Hand heute und wahrscheinlich meinen Schatten. Wie auch die letzten Male. Hier vorne seht ihr dann die Schere, das äh, Teppichmesser und das andere Messer und dort oben seht ihr natürlich den Mülleimer, den ich ja schon im letzten Video gezeigt hatte. Ja. Dies hier ist das gute Stück. So kam es an. von der Firma Pixetool bestellt natürlich bei Amazon wie immer ja und hier steht nicht mit Messer schneiden das Gute es da steht finde ich sehr sinnvoll ich bin auch ganz vorsichtig und mache das Messer nur ein kleines Stückchen raus wie ihr seht und schneide erst einmal an die Seiten ein so die Seite das habt ihr natürlich nicht gesehen und äh, die andere Seite gibt ihr natürlich auch noch zu sehen hier so so, jetzt schneide ich hier vorne in der Mitte durch, ganz vorsichtig. Ob der Karton ziemlich dick ist, dürfte es da eigentlich keine Probleme mit Einschneiden geben. Wie gesagt, das Messer ist nur ein Stückchen ausgefahren. Es geht noch um einiges weiter. So, zur Sicherheit fährt man nach das Messer wieder komplett ein, da kann nichts mehr passieren. So. Dann kann man auspacken. So. Oh, so. hier oben ist erst einmal eine beschreibung dabei finde ich interessant dass man dafür eine beschreibung bekommt Aha, das ist schon mal sehr cool dass man es bei 30 Grad waschen kann, finde ich super. Ach also sogar in Deutsch ist die Anleitung hier. So, hier vorne in Deutsch und hier nochmal in Deutsch hinten dran auf der Rückseite. Seite 10 und 11. So, das ist sehr cool gemacht. So. Das soll natürlich DE und nicht GE heißen, schätze ich mal. Aber man kann ja nicht alles erwarten. Dann haben wir hier noch einen, eine schöne Karte dabei. Ist auch ein QR-Code. So. Und hierbei sind dann erst einmal... Ups, so, drei, vier Klammern. So, die lege ich erstmal hier vorne hin. Während ich das hier noch auspacke. So, hier wird wahrscheinlich das Gestänge drin sein. Und hier ist dann der da drin. So. Ansonsten ist das, wie gesagt, ist leer und kann weggetan werden. Das brauchen wir ja nicht. Na, stehen bleiben. So, steht. Fällt nicht mehr um. So. Hier drin Green spielen Den packe ich jetzt nicht aus, das hier viel Aufwand. Aber das Gestänge wollen wir uns natürlich anschauen. Hier in dem Kasten natürlich auch wieder beschrieben. In der Tasche mache ich nicht im Kasten. So. Mit Klettverschluss ist das gesichert. Man kann es aufmachen. So. Und dort sind die drei Gestänge drin. Einmal für rechts, links und einmal für die Mitte. Hier ist jetzt ein der Schattier, rechts oder links. Ihr seht, mal wieder vier äh, Gewinde. Hier oben kann man die Querstange schräg drauflegen. Und hier hat man dann das äh, zum Ausfahren. Ja. So, hier. Ah, das ist noch zu fest gedreht hier. So kann man es dann hinstellen, wie man es braucht. Aber das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Deswegen klappen wir das gleich wieder zusammen. Ach, natürlich verkehrt rum. Ist klar. So rum natürlich. So, Dann drehen wir es hier oben wieder fest, dass es zu ist. Und legen es mal hier oben hin. Das gleiche haben wir hier noch einmal. Ich empfehle immer diese Plastiktüten aufzuheben, denn man kann sie nochmal gebrauchen. Und außerdem sind die für diese Gestänge recht gut, wenn man sie da wieder wieder einpackt. Okay. Das ist das zweite Gestänge davon. Also der zweite Fuß. Und in der Mitte ist natürlich das Mittelstück. Auch gut verpackt. Sind vier Stangen. Die sind nur mit einem Gummi gesichert. Ich werde da später noch etwas anderes drum machen, dass sie fest sitzen. So, hier haben wir die Ösen für die Seiten und hier unten haben wir die. So. das wird hier, so, Moment, so hineingesteckt, denke ich mal. So, jawohl, Das ist einmal. Und hier ist das zweite. Das kommt hier rein. Und ihr seht, das ist jetzt schon ziemlich lang. Länger als das. Und da haben wir noch das dritte. Hoppla. So. Und jetzt haben wir auf den jeweiligen Seiten, das ist echt lang geworden. Hier vorne, wie ihr sehen könnt, für die Gestänge. Das wird reingesteckt hier. So. Natürlich kommt die Schraube vorher ab, dann wird es drauf gesteckt mit Mutter, also Schraube und Mutter kommen ab, die ist hier wieder drauf gesteckt, Schraube und Mutter kommen oben drauf, wird festgeschraubt, ist fertig. So, da wir das aber jetzt nicht aufbauen wollen, den ersten haben wir jetzt gerade keinen Platz dafür, und zweitens muss das ja auch nicht unbedingt sein, dann lege ich das jetzt wieder zusammen und baue das wieder rein. Ja, und die Klammern hier sind einfach zum oben drauf picken, wenn hier Oben über der stange einfach das tuch hängt könnt ihr dies hier nehmen so hier und macht es einfach so drauf und dann hält es zusammen und das der, der green screen selber also das tuch rutscht nicht mehr runter hängt bombenfest so. ja, in diesem sinne war es das mit diesem wundervollen schönen äh, vorsicht hochspannung äh, auspacke video von mir und ja, was soll ich sagen, wir wünschen euch allen nur das Beste, schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify und Co. hinterlassen, auch gerne einen Daumen hoch auf YouTube, Facebook oder Instagram. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Ja, und bei Twitter sind wir ebenfalls zu finden. Möge die Kartoffel wachsen. Euer Team vom Zack Kartoffelschnack. Macht's gut, bis bald und tschüss.